Oh, verdammt. Ich finde das sogar geil. Es gibt eine... Es gibt eine Compilation von... Ah, oh, was? Das ist nicht cool. Ähm, hallo. Alter also ja eine es gibt eine compilation von äh, ah, ich will aber nicht da rein mann ich will ich will halt nicht abs absagen. Ah, wenn ich aber hier hingehen dann trifft er mich aber ist eigentlich nicht schlimm ne? er kann ja nicht angreifen oder doch kann er nee, kann er nicht so du machst mich ja der dache macht mich nicht mit einschlag fertig und ich kann ihn kontern egal also was machen wir dann dürfte, dürfte passen Ja, es gibt eine compilation von konstanze von jede szene in der sie am lachen ist das ist einfach nur eine minute lang einfach nur ich mache ja natürlich die japanische version ne? in der englischen macht die diese lache nicht am meisten killt mich immer die allerletzte Szene. Was irgendwie so eine von von dem Kampf ist das irgendwie so eine Quote, so eine so ein Zitat, wenn sie irgendwie einen kritischen Treffer macht oder so. Dann sieht man einfach nur dieses Cut-in von einem kritischen Treffer, wenn ein kritischer Treffer aktiviert wird. Sie, sie greift den Gegner einfach nur an. So. <lacht> dann lässt sie irgendwie vollen zauber auf die niederprasseln und am ende sagt sie immer noch so ich mache so witzigste überhaupt Fire Emblem Freehouse war irgendwie gefüllt mit Memes, habe ich so ein Gefühl. Oh, du willst mich auf den Arm nehmen? Ich kann. Cool, ich kann ihn, ich kann sie nicht bewegen. Oh mein Gott! Ah, Treffe ihn bitte. die mir eine volle gestellt ey. Stärke und Behendigkeit. Ich glaube nicht, dass ich hier lebend rauskomme. Und genau wegen solchen Sachen fühle ich mich nicht schlecht, irgendwie ein Zeitkristall zu haben, weil sowas geht nicht. Was soll ich denn dagegen machen? Da muss man schon ein hellseher sein ne? so wenn ich mich irre dann schwächt sie ja Gegner wenn sie angreift ne so, damit angreifen und doppeln und damit und ich kann auch keine Wand hier aufbauen um die vom Angreifen abzuhalten weil wo ich könnte den machen. ja machen ich muss wahrscheinlich mein Bündnis hier einsetzen ne kommt alle verein Das bringt ihn nicht mal um <lacht> cool okay cool was <lacht> soll heißt. Ich hätte vielleicht erst ein paar Leute da im Platzieren sollen. ja ne? oh, nun. Ich habe nicht, da das was bringt. Nein, da hat er nichts gemacht. Obwohl. Also wenn er eh nicht tötet, 25, 14, nein, tut er nicht. Dann geht das hier noch klar. Das problem ist darum die situation mit äh, Dings ist nicht erledigt Na, verteidigung resistenz cool so du hast nicht zurückgewechselt zu deinem dingen cool so was ich jetzt machen muss ist erstmal ich ihn an weil warum nicht ne? und ich könnte dings einsetzen protection ne? ich kann aber auch heilen beide müssten eigentlich an angriff überleben solange die über 20 hp haben nur ja mehr als 20 ja ich bewege wirklich mal hierhin vielleicht geht er nur einen schritt nach unten damit ich den besser erreichen kann so, wenn du auf John losgehst, dann finde ich halt ganz schön doof, weil ihn kann ich nicht heilen. Also lasst ab. So, du dürfst ihn. Nein. Wow, ihn. Den... So, fertig. er nee, machst du nicht, weil gebrochen. Ich vergesse es jedes Mal. So, und er geht auf John los. Ne, auf Celine. Das ist besser. Ach, jetzt kann ich ihn nicht angreifen, weil er mich kontern kann jetzt mit Nice Atem, ne? Okay. Oh, figur plus 1 ich glaube nicht dass sie unbe unbedingt hat brauchen wird aber gut zu wissen aber wie viel schaden macht sie weil eine fliegende einheit ist oder was oh, der typ das gibt es jetzt nicht oh, da kommen noch mehr leute ja, ich muss den da erledigen. Aber ich kann mich nicht bewegen. Äh oh nein. Cool. Ähm, sie ist tot. Außer. Nein, habe ich nicht. Ja, genau, wenn er voll gewesen wäre. Und sie kann sich nicht bewegen jetzt, weil... Oh mein Gott, das gibt es jetzt nicht. Aber... Oh mein Gott! Ah. Oh mein Gott, das kacke gerade. So, und die sind alle hier geschwächt. Nee, ich komme hier nicht. So, er erreicht sie. Er erreicht sie nicht. Er ist ein Schwertkämpfer. Hm. irgendwas, was ich machen kann mit. Kann ich mich hier irgendwie retten? Was sieben Schaden, das bringt nichts. Ach, er lebt ja auch noch, Mann. Ah, wenn ich jetzt Rettung hätte, ne ich glaube nicht, dass ich sie daraus retten kann. Er macht 20 Schaden, er macht 16 Schaden. Das ist nicht so viel. Aber sie hat ja, nicht, sie hat ja nichts aus. Das ist ja das Problem. Ich habe nur einen Heiler, von daher... Ich will tun, Heilmittel heilen. Sie hat, glaube ich, gar keines. Ne, nö. Und er auch nicht, cool. <lacht> <lacht> und ich irgendwas mit dir machen, du bist aber auch so gut wie tot, Mann. Ja, wenn ich dich hochheile. Hm. Warte, wir können das noch irgendwie retten? Alles, was ich machen muss, ist erstmal gucken, kann ich irgendwas mit dir Reißen hier? combo perfekt: 78 Watt, und deswegen benutze ich die Dinger nicht gerne, weil ich genau wo sie sind. Voll überpowered ne? oder oh, armia macht zu viel. Okay. greifst du mich eher an? Das sah so aus. Kein erst folgangriff möglich. Alles klar. Also, was? Warum mache ich mit einer Eisenlanze Schaden? Okay, aus -Kombo. Okay, ich nehme an, ich mache so viel Schaden mit den Sachen, weil eins ist ein Bogen, jemand jetzt anfällig gegen Kriegen. Nein, ich muss mir, mal, ich muss mir die Dachen genau anschauen. So und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich bin tot. Ne? Ne. Und zwar blockiert er jetzt sie ne? und ihn kann ich auch dahin bewegen. Ne? Perfekt, er hält jetzt ihn noch. Hoffentlich genug, und das so ausgerüstet. Ich mal kurz hier gucken. Das ist leicht, Leichtlanze perfekt. ich wieder nicht gedoppelt. Einmal dich hoch. Da ja, oben geht definitiv auf John los. Und ein sehr squishy Heiler ist oh, yes. so. Und wir müssen immer noch ihn erledigen. Ich habe es vergessen kann ich sich erledigen mit den adel Äh ja so Eddie. da oben ist auch in schwierigkeiten zum glück kann sie niemand erreichen glaube ich zu gestresst, um jetzt anzugucken was das ist. So. Ich mag es nicht, dass Eddie da komplett alleine ist, aber... Ich, ich muss den Typen sowieso erledigen, ne? Oder? Deswegen, genau. Ich wollte schon sagen, irgendwann Irgendwas wollte ich von dem Typen. Ich wusste nur nicht mehr was. So, du kümmerst dich dann hier um... Um den ja ich sagen. Und du schützt dann noch ein bisschen. So, nee geht sogar auf emma los. Ich habe doch gerade geguckt, er hatte doch die Leichtlanze ausgerüstet. nämlich ja nicht so auf den Arm. Daneben. Daneben, fang. Oh oh. Ich dachte, das soll nur eine Prüfung sein. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass er uns auch erreichen konnte. Ah, okay. okay, alles ist dem Bach untergegangen, als dieser einen. Verstärkungstruppen da kam, also ach, das ist so weit entfernt wieder. Oh hm. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich was die getriggert wurden, ehrlich gesagt, aber, ja, aber es war eine. Nachdem ich da irgendwie nach oben gegangen bin, du einen Drachen getriggert habe ne? Also warten wir erstmal da. wir sind gekommen, nachdem ich den Drachen getriggert habe, ne? Den Drachen. Ah. Du bist dahin, machst ihn fertig. Nein, ich damit. dann sollten wir uns erstmal ein bisschen hoch würde ich sagen ja vielleicht jemanden hin platzieren der kontern kann problem ist keiner hier überlebt hat hm. Ich wusste, halt, dass ich muss halt, dass das schwierig sein wird. Ey. Die ziel Kapitel sind schwierig. Oh, du machst fertig. Deswegen will ich da für mehr Schaden und weniger Schaden. Mehr oder weniger. Ne? Mhm. Ja, schon fort das Spiel nicht hier. Eine Ahnung. In der Feiern Szene werden die Bullshit-Reinforcements genannt. Das sind oh, oder die kommen erst im bestimmten Zug. Das ist natürlich auch gut. In Feiern gibt es etwas, das nennt sich Bullshit-Reinforcements. Bullshit-Reinforcements sind sozusagen Verstärkungstruppen, die im selben Zug. Ich gehe jetzt einfach da und holen wir das. hat er das, das funktioniert. Noch ne? mal wieder so. Dann ist die schon wieder voll unterlevelt. Äh, angekratzt und so. der Der Langbogen mit Ding 2 ja genug, ne? Oder? Ich toten Heim Heilen. 15. Du 20 Schaden, ne? Wird letztes Mal ja überlebt, von daher hier okay, hast einen Frostatem und ich kann mich danach nicht bewegen. Ne? Ich habe auch ein Pogativ, von daher, also ja, ein Feierabend, gibt es jetzt sich bullshit, reinforcements und Bullshit, reinforcements bedeutet sozusagen, das Spiel hat Verstärkungseinheiten, also die ja zum Beispiel, die sich im selben Zug bewegen können, indem sie aufgetaucht sind. Das ist unglaublich unfair weil man dagegen nichts machen kann also stelle ich mal jetzt vor die wird, die werden jetzt aufgetaucht ne die werden sozusagen normalerweise tun Verstärkungstrippen immer am Ende meines zuges auftauchen ne ne am Ende des am Ende von äh, des gegnerischen zuges ne was auch fair ist ne weil der Gegner hat seine Einheiten alle bewegt und das Spiel kommt dann so oh, übrigens. Hier sind noch Verstärkungseinheiten. Ne? Was aber überhaupt nicht geht, ist, wenn wenn ein Spiel Verstärkungstruppen hat, die nach dem eigenen Zug auftauchen. Das würde dann so aussehen: Ich würde den meinen Zug beenden ne? und dann am Anfang des Zuges kommen dann Verstärkungsgruppen. Und die können sich dann auch noch in dem exakt gleichen Zug, in dem die gespawnt sind, bewegen. Und das kannst du überhaupt nicht machen. Das kannst du nicht machen. Weil du kannst darauf nicht reagieren. Und wir reden jetzt hier von einigen älteren feiern ne? Hm. Wir reden jetzt ja von einigen älteren Fire Emblems, wo wo du keine Zeitkristalle hast und so, ne? du an ein gesamtes Kapitel neu spielen musst. Wenn irgendwas schief geht. Oh mein Gott. Von daher sowas geht überhaupt nicht. wenn die Gegner auftauchen würden, nach meinem zu und die könnten sich schon direkt dann bewegen, dann kann ich nicht darauf reagieren. Ich kann da ich kann mich da nicht anpassen. Der Gegner kommt einfach und sagt so, übrigens jetzt Verstärkung, du tot dann bringen die einfach irgendjemand um weil die irgendwie weiß nicht an dieser einen Stelle da platziert sind mit der du nicht gerechnet hast und das geht überhaupt nicht das U ohne ohne oh, wie nennt man unter jeder sau oder irgendwie dort und niemand der feier im spielt niemand der gerne feiern dem spielt mag das jeder findet alles müll glaube nicht, dass ich eine Person kenne, die irgendwie positiv darüber ausgelegt ist. Weil gibt es nicht. Ich oh kann ich mal ein bisschen Stabachs dabei hab, ey. So kannst du bitte treffen. würde ich damit Schaden reingehen wahrscheinlich. 91 Prozent. Ich meine, ist schlecht. Ich glaube, bei sechs hatte solche Reinforcements, ne? was ja ziemlich anstrengend ist alles was er machen muss ist einfach nur irgendwie einige einheiten eine sehr in einer stelle zu positionieren ne? und dann kommt das spiel und sagt so übrigens hier sind einige verstärkungstruppen genau an dem punkt wo du gerade deine schwachen einheiten platziert hast nur geht dann durch das Spiel, du hast keine Ahnung, was ich in dem Spiel erwartet ne? und du siehst da und denkst, du so willst du mich auf den Arm nehmen? <lacht> was soll ich bitte schön dagegen machen? so stell dich jetzt mal vor: ne? Ich bin ich bin jetzt mein Zug, ne? ich bin jetzt hier gerade mein Zug ne? und stellt mal meiner vor, direkt neben Celine. wird jetzt irgendwie so ein. Schwertmeister auftauchen, der die irgendwie mit einem Schlag weghauen kann, der könnte sich jetzt schon bewegen, ne? dann wäre sie sofort weg. Und ich hätte nichts dagegen machen können. Ja, wie soll ich darauf reagieren? Ne? Ich kann meine Einheiten nicht bewegen, wenn das Gegner Zug ist. Von daher, so was geht nicht, man kann es nicht machen. Das ist unfair, das war wirklich unfair. Das ist wie als wenn du in Schach irgendwie weil nicht zwei Züge bekommst. Dein Gegner muss irgendwie darauf reagieren können. Ne? Kann sich einfach seine Dame irgendwie so irgendwo hin bewegen und dann die noch mal bewegen. Ne? Da geht nicht dabei unfair, aber schummeln. So, jetzt sind wir doch ein bisschen besser hier gewappnet. So, ich habe nicht vergessen da oben war irgendwie so was glitzern ist ne? ich weiß nicht was das ist aber ist doch ganz sicher irgendwas wichtiges ne? und ich möchte das haben ich möchte es ganz unbedingt haben ich weiß nicht ob ich ob es mir gefällt eti da alleine hinzuschicken aber am besten wäre ja Yunarka, ne so für den fall der da fälle da irgendwie was kommt und so wie er aussieht kann ich hier den ganzen weg so rumlaufen ne? wird eine lange Zeit dauern, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich irgendwie da bewegen kann. Wir sind überall Gegner, aber sie könnt die eigentlich erledigen. Und da sind Drachen. So, apropos, äh, du lock mal den Gegner da an. Das ist ein Schwertkämpfer. Schaffst so du locker? So. Also mal ganz ja nochmal. Zack. Okay. Warum bewegt er sich nicht weit? So, da haben wir eisenachskämpfer ziehen wir einfach alle leute die halt aus, was aushalten können und warten wir ihr, Na, du kannst es nicht erreichen das bezweifle ich nee, kannst du echt nicht ja, macht den platz diese mal vorhin ernsten Gesicht auch so kommt sobald sie irgendwie angreift irgendwie gemerkt jetzt guckt sie voll neutral und dann oh, gleich level ab so, da kommst du kommst hier hin. So, John wird ja definitiv gut leveln so. So, ich muss da hingehen wo die schatz sind um die dinger zu öffnen ne? Oh, ich kann die Bündnisdinger dinger wie Cool. So, mach ich dich platt. Ich halt Ich glaube nicht. Wir müssen Level 11. <lacht> so, kannst auf ihn losgehen, wenn du willst. Obwohl. Oh, doch. Okay. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8. sind immer noch so viele Gegner übrig. Das Kapitel wird lange dauern. Wie schnell auf mich zugerannt kam. Das sah irgendwie komisch aus. So. Ey! Ah ich finde langsam nicht so nett bitte sagt mir nicht die kommen unendlich mein ein gott Was soll ich denn dagegen machen aber jetzt sind andere leute sich gerade ich, okay. oh, ich wollte schon sagen nein das gibt es jetzt nicht ähm. Dreck. Äh, wieso eigentlich, sieht aus wie ein Scharfschütze. Nee, Schütze. Okay. Okay. Sag. Jetzt bin ich derjenige, der die Treppe hochrennt. Also, komm, der fähigkeits an diesem Ende so, ich kann eigentlich hier reingehen, ja, und ihn erledigen. Dann den Drachen anlocken, dann den Drachen vernichten. oder kirio und you. Ich habe auch keine Hammer oder irgendwie so was, ne? Also ich kann ein von denen hier so gut wie töten. Wenn jemand anderen den Kill geben, nehme ich an glaube ich immer noch produktiv sehe, was ich machen kann. Nehmen wir, richtig dich schädigen irgendwie, nein, ich bräuchte noch ein AP, da wäre perfekt gewesen. Okay. Ja, gut, wenn du ausweichen könntest. Sehr wohl cool. äh, Soll ich hier hochgehen? Dann geht der eine Dach auf mich los. Und dann haben wir den hier erledigt. Ja, das mache ich auch. So, John, bleibt mal da in der Nähe. mich um die aber noch man so wenn ich hier den Weg blockiere perfekt verwunderung da gleich es schon irgendwie so aus dass ich nicht alle Gegner erledigen konnte hier im, im letzten Kapitel habe ich so das Gefühl ich am wegrennen war so oh gott das ist doch ein bisschen gefährlicher hier so du hast eine fähigkeit stärke von 24 das heißt okay wir sind sicher ich meine du musst immerhin noch du musst noch ihn erledigen aber ja Sag. okay ja, und du kannst eigentlich niemanden hier umbringen. ne? Warum kannst du sie erreichen, weil du einen Wurf bei das? Aber das macht 22 Schaden und sie überlebt hat. Cool. Gott sei Dank, okay, hier jemand Heilung. So überlebt hat auch ne? Ich will aber nicht, dass er auf John losgeht. Da wird er wahrscheinlich sowieso mit dem Wurf ne? Mal ich was schon da oben behalten. Ja ich würde lieber jemanden heilen, aber mach mal so. Obwohl er hat nicht so viel, er hat gar nicht so wenig Verteidigung, sehe ich gerade. dann einmal lieber für die Erfahrungspunkte. Wie geht's, da oben? ganz vergessen äh, immer noch auf ihren in Solo Abenteuer hier so. okay warum ach weil du brechen kannst deswegen das ist halt irgendwie die priorität von den gegnern oder was Die lieber irgendwie jemanden brechen anstatt irgendwie genug schaden zu machen auch waren kannst du nicht mal ausweichen so. ich merke ich habe einen fehler gemacht <lacht> warum habe ich auch oh, ganz dank oh, Ach wegen dem eis kann er noch überall erreichen im hey, fall unbeaufsichtigt da gelassen ne? So, ich habe eine Idee und zwar weil er hier so nervig ist ne aber den ja sie wird ihn ja wohl erledigen können ne oh ja dachte der ich war nicht da nee. ich aber wach alle leute aus der ferne ah. sehr cool oh, und damit 12 cool das hat sich das training aus so waren zwei werte oh, ja geschicklichkeit ich habe es vergessen hatte sie ja auch ja habe ich ja letztens gesehen irgendwie Okay. Erst habe ich gedacht, sie hatte keine Schuhe an. Aber merkwürdig. So, irgendwas sagt mir. Hier werden immer weiter Leute kommen, ne? So, das, das hier hat mir gefallen. Meiner ist ein General. Seine Rüstung sieht so High Definition aus. Ne, ist ein so, dann gib mir noch Level 12 hier bitte es war nicht anzugreifen. Einfach umgekippt. Dann kippt darum. Und völlig vollgestopft. Das war sein erstes level ab, ne? Ja, ich gerade... So, ich glaube, wir sollten hier reingehen. Selbst wenn jetzt hier wieder Stärken kommt. Ich glaube, wir gehen erstmal hier rein. Äh, wo ist John da oben? Na, bitte nicht schon wieder. Bestätigung bitte nicht, danke. So. Oh warte, verdammt. <lacht> ah. ah, gut gemacht. Okay, mal so. Ich bin wieder voll ihren Dings reingepackt. Hatte der neuen zwei, zwei Reichweite oder drei ja, Heilung? So, nach ich so oder so noch hier bleiben. So, haben wir den auch erledigt. Nach Ewigkeiten. wir haben Power-Tipp das war es auf jeden fall wert auch wenn er schon die zweimal angekratzt hat das mir nicht so gefällt so wir können schon mal hier rein ne? ist noch niemand na dann kommen wir her Mal, eine menge schaden gegen die ich habe immer noch nicht abgecheckt die Drachen. irgendwie anfällig gegen pfeile ja ne. oh mein gott da kommt immer noch welche Ach. jetzt nimmt das spiel schon so Dimensionen an die schon ein bisschen heftiger sind ey. Machen könnte. So das sind Magier. die hm. komme mich einfach von allen treffen, ey. von allen Seiten, oh, und ich kann ihn nicht bewegen. Wieder. Super dieser Fo sind Kacke ah, und jetzt mache ich ihn natürlich nicht platt Verdammt. cool also also die sind außer Reichweite aber ich muss ein purgativ einsetzen glaube ich Ah, ich glaube, die eine kam hier von Ela, Dimitri oder Cloud einzusetzen. Hm. Okay, warte, ich habe eine bessere Idee. macht den ja so wir sollten dann eigentlich überleben und zwar mache ich jetzt ja da mache ich ja dann wir auf die Lanze aufgehen natürlich irgendeine Überraschung dafür, Eddie irgendwann kommt, nee, dann sind wir sowieso, ja. Dann haben wir sowieso ja verkackt. Die mann ist nicht hier. So, jetzt überlebt hier jeder. Ach. Also langsam können Sie ruhig mit dem Verbündeten aufhören, ja. Es wird langsam ein bisschen frech hier. Da sind auch noch Drachen. okay die mal alle. wenn ich, für Waffen die effektiv gegen Flieger sind, aber welche Waffen die effektiv gegen Drachen sind. alles klar. Okay. Ich kann ihn ja anlocken. Schafft da ja, locker, kein Problem. Und ja, irgendwas sagt mir, ich sollte meine Leute hier unten im platzieren, weil da die Verstärkungseinheiten einfach nicht aufhören. Ah, jetzt aber gerne sagt, aber oh, das wird ewig dauernd Sehen ja erledigt, ja, komm du ruhig dahin, muss auch ähm okay. Du machst 19 Schaden nach, weil oder daneben steht weil ich daneben stehen ne? ein schaden weniger nehme ich an ja, das gute ist einer wurde von der herde getrennt aber jetzt müssen wir wegrennen ich, glaube, ich wollte mir eigentlich das ding hier ein kassieren hier. ich musste dich mal hier anlocken wenn es geht und mal bitte da auf Jonaka losgehen, wenn es geht. Okay, er schafft es immer genau. Noch so ein, zwei ap runter zu donnern. Okay, lange kann man ruhig mit den Drachen aufhören. Das wird ein bisschen zu viel grade, weil ich hier irgendwie klar komme. Ich habe nur einen Heiler dabei. und teilstäbe wachsen auch nicht am Boden. ja ich kann mich nicht bewegen. Er hat sich bewegt. Cool. Ich weiß genau was etwas. gleich kommt hier wieder Verstärkung. Ne? da dann muss ich noch mal gegen so einen kämpfen. das so, ist aufgeladen. Zur Not können wir immer noch jemanden hier fertig machen. Da gab Zug 21. Oh mein Gott. Nee. Ist voll zur Seite ausgewichen, auch obwohl da eine Wand war. Okay, keine Verstärkung. Okay, Zug 22. So, ich laufe trotzdem den ganzen Weg hier weiter. So, ihr kommt mal alle näher. wenn müssen ja alle einzelnen Gegner herausfischen rausfischen. es also, spielt man feiern mit etwas aggressiver. Aber ich spiele sehr langsam, wenn es um feiern geht. Ja, vollkommen egal. Ich werde schwer nur gewinnen. Von allen Charakteren Gebrauch machen. Nur ein So, kann mich, kannst du mich mal erreichen, ohne hat der andere Reichweite ist? wieder nicht, weil so, da konnte ich nicht erreichen. Ne? Nee. Okay, wenn ich mal einen da platziere. Ja. Okay, du hast ein Hammer, sagt das doch. Warte mal war einer? Ja, ne. schwertritter ja Ach, schwertritter verdammt <lacht> ich ja nichts machen dagegen sega liberation hat genauso viel angst wie eine Eisenklinge. warum stöpfe ich denn überhaupt eine mit ich habe letztens ein rodao hier abgegradet damit hat noch mehr kritische treffer hat in mein nächstes Monster in Planung. Ich habe aber Lapis gegeben. Na, oh oh. Darauf habe ich irgendwie nicht geachtet. Hat er erreichbar werden Nein, hör auf! Das ist gerade der schlechteste Zeitpunkt überhaupt, Mann. Ah. Ja, schon wieder Dings hier ja einsetzen, ey. Sie wollt irgendjemand erreichen, ja ne? Oh, man, sie kann nur den einen erreichen. Ich muss das machen. das ist der ja viel der Dach, den sie erschlachtet hat? Ey. Schon maximierte Alter, ich kann hier nicht so oft. Oh, jetzt sind da noch, noch die die frage ist immer soll ich jetzt hier reingehen und die erledigen oder nicht was <lacht> frost atem aus der verdammter Dreck. ich wusste sobald ich mich da oben mit denen ja prügel kommen schon die anderen wieder ja, da kommt schon wieder eine neue verstärkung wie ich wusste ja, langsam fühle ich mich aber hier in der mitte ein bisschen sicherer richtig mit eisenlanze. sanze jetzt mir noch meister aus jetzt mit dem kritischen treffer nee. ich jetzt gerne Kaya, die ja alle heilen kann wir fahren die die einheit um 20 prozent oh, aber das schon wieder gefällt mir nicht oh, und ich kann ihn nicht bewegen weil er von dem drachen angegriffen worden ist das gibt es jetzt nicht Ah, oh, das gefällt mir ja nicht. Das Spiel mir gerade antut. Ey. 18. Er wird nicht gedoppelt. Er nimmt 20. Er nimmt. Ja, aber wenn ich schauen nach da reinpacke dann. Obwohl er macht 18 Schaden, ne, er ist tot. Also, das sind mir zu viel Drachen hier gerade. Ist... Ich finde das gerade nicht nö. Ich finde da gerade nicht schön. Ich kann ja eigentlich nur experimentieren und gucken, ob das klappt. Das Toll, heißt, ihn kann ich auch gar nicht angreifen. Den kriege ich noch nicht mehr erledigt mit ihm. Mein Gott, ey. muss nach oben fliehen. Geht nicht. Muss ich einfach mit jedem, der hier, solange jeder mehr als 20 hat, geht das halt noch. Das Problem ist jetzt er, ne? So, ich platziere einfach dicht ein, weil du kannst die Gegner ja tanken. Nimmst war von ihm Schaden, aber das ist okay. Und schon einmal, ich mal hoch, würde ich sagen, oder Mach ich eigentlich. Ich habe eine Magie gegen den Typ, warum erreichst du ihn nicht? Müssen sie ihn eigentlich voll erreichen können. Sehr komische Stimme für den Drachen erreicht ihn nicht, das gibt und oh, du kommst auch nicht an ihr ran. Oh. Wie schlecht ist mein Hauptcharakter? Ey? 16 Angriffskraft, ist sie nicht doppeln. Ey. Mal so machen. Ach. Ach, ich kann ihn nicht da wegbewegen, weil dann geht er auf Celine los. Okay, er kann nicht heilen, weil. Okay, ich muss ja auch schon eigentlich nicht heilen, ne? aber den ja ich glaube das bringt's ne, ich weiß es nicht. So, ja, abläuft. Aber ja. den Angriff schirmt, auch oh, perfekt. Und sie macht den platz Okay, äh, John konnte nicht getroffen werden, ne? Okay, das war schlechteste war die du nehmen konntest nehme ich an zurück angreifen kann ja. das die Tatsache dass man sich nicht bewegen kann nachdem man getroffen wird das ist das schlimmste hier, ey. ich wollte eigentlich nur so ein chilliges DLC Kapitel machen ne dann passiert so weit hier Oh mein Gott, mein Hauptcharakter ist immer außer Reichweite. Da bin ich mir halt nur ein. Der ist immer außer Reichweite, auch auch wenn ich irgendwie einen Kampf immer beginne. Ey. Der ist immer genau außer Reichweite. Ich hatte überhaupt geschafft. Warum hält ihr so viel aus? Ja, die DB sind anstrengend vergas. Was stehen wir einsetzen ne? Warte mal, sollte ich immer am Ende erst machen ne wahrscheinlich? Kannst du, kannst du ihn erreichen damit? Ne ne. Hier mit kannst du... Er tötet den aber nicht. Oh mein Gott. Möchtest experimentieren, ja. So du ihn erledigen? so erledigen? Ja. Perfekt sogar. Hm. Ja. aber langsam habe ich echt genug von dem Verstärkungsrum. Die sind ein bisschen zu viel. Hm, schaffe ich das überhaupt hier zu überleben? Sie hat 20 HP, sie ist tot. Cool. Er ist auch tot. <lacht> und nein oh mein Gott ey und er kommt nicht daran vorbei das ist ein bisschen zu viel der gerade okay ich könnte mir vorstellen mal gucken, ja. Okay. Die zwei Dinge habe ich gar nicht gesehen. So. Dann muss ich dich hier einplatzieren. Ich muss treffen Bro. Oh. So, und dann musst du ihn hier erledigen. Ein Schwert macht auch Schaden gegen Dings, ne? Nö. Okay, kannst du einen Treffer machen bitte? Das zwei Versuche. Nein. Ah. So, Ach, ist ist auch noch da ja dort haben wir vermasselt das kann man nicht ich überhaupt noch retten Ach. ich muss das ja erreicht hier, er hier niemand anderen ich muss dann schon versuchen ja, ihn anzugreifen es sehr unwahrscheinlich, ist er da aber. So, dann gehst du auf ihn los. Ach, okay. Ich fasse es nicht, dass er immer außer Reichweite ist immer. machst du eigentlich zu so viel Schaden? Oh. Warum machst du 21 Schaden auf einmal? entschuldige was? Er okay, will mich auf den Arm nehmen, macht auch nicht. Macht auch nicht genug Schaden. Ja. Mein Gott, ey. Dann sammle ich mich da ein bisschen ja auch, ey. Da, ist da, da, nein da, macht Okay. 21 da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, mein da, meine ich, kann darauf beten, dass sie ausweicht, aber okay. Wie viel Schaden macht sie? Ich Muss noch 22 Schaden abziehen. Problem ist, ich kann nicht kontert werden. Sie wird so oder so getroffen. Ich sehe doch schon. Äh Das ist unmöglich, Mann. halt warte, ich habe doch Wind, ne? Aber wird nicht so viel Schaden machen, ne? Okay, Jonaka, aber wenn es jemals eine Zeit kam, wo du ausweichen musstest, dann ist die jetzt gekommen. Da tötet noch nicht mal. Cool. Ja, Kapitel ist viel zu schwer, Mann. möchte das überhaupt noch schaffen, Dir? Mann. Jetzt ist ich habe ja danach denke was ich eigentlich machen muss ist nur dafür sorgen dass jeder hier über 20 HP ist ne überleben halt auch und er macht ja mehr als sie also, kann ich nicht dahin platzieren warum bist du außer Welt Reichweite das gibt es nicht da kommen wahrscheinlich gleich noch mehr ne habe ich kaum von dieser situation gerade auch holt, ey. kann ich ihn daneben bewegen kann ich nicht wow Ah, was machen wir denn hier muss doch noch irgendeine möglichkeit geben wie ich das hier schaffe Könnt ihr hier machen? Oh. Bitte trefft so ist noch die alle erledigen kein problem ne? doch ein problem auch oh, korbschläge cool ja cool Yonaka. So, wir jetzt noch mal neue Gegner kommen, ne? Meine Charaktere sind voll am, voll im Eimer, ne? Langsam habe ich echt genug. Ey. mir echt nicht leisten hat jetzt noch mehr gegner kommen ey. das ist die schlimmste situation überhaupt die schlimmste situation Bitte nicht okay so alle nach oben alle nach oben ey. wir sind von der weg ey. Das ist noch nicht mal normal gehen die heilstäbe aus die hp aus da kommen wahrscheinlich wieder die nächsten leicht ne? pass auf längst noch nicht vorbei her kommt da alles noch So, es kommt schon hier die heile auf mich zu so, wer trifft mich von da nach mit schweigen wollen nämlich angreifen nein Kollegen, jetzt halt auch mit dem verstärkungstruppen Jetzt mal ganz ehrlich, ist echt, langsam ist es nicht mehr lustig. Wir haben alle, wir haben alle unseren Spaß gehabt, wir haben alle gelacht, aber es ist gut. Ja, und ich muss warten bis du hier weg bist, ey. Ich geh mal hierhin. nein ist doch jetzt mal gut Mann die Kreisen mich auch die ganze Zeit immer ja ein ich komme nicht weg Mann ich kann nicht gegen so viele Gegner auf einmal kämpfen Mann es kommen wir auch noch kavaliere ey. Oh mein Gott, ey. wenn ich wenn ich Ed hier in der Mitte hätte, ne, hätte halt alles regeln können. Hm. Ich gucke gerade, nee, ich nicht hingehen können, ne. vor Kapitel wird lange dauern noch. Na, was sollte ich hier mache Donner. den Reichen kann. und lebt heute überhaupt? Nö. Okay. Ich glaube, ich sie sogar überlebt. Wegen minus ein Schaden. Und mein Hauptcharakter. So, da oben sind ein paar Magier. Oh nein, er wird sie verschweigen, ne? Merk ich gerade. Ja, er wird schweigen, auf sie einsetzen, dann kann sie gar nicht zurück angreifen Aber ja, was war? All meine Leute sind hier. Oh mein Gott! Der nie durchkommen, okay. Oh, Nehmen wir bloß nicht mein Heiler weg. Ey. Ich glaube, hat der so. Komm her, du Stück schon wieder getroffen. Also, wenn ich mal, wenn er mal daneben hauen würde, dann wird das viel einfacher sein. So, ihr seid alle schön platziert da. Nachher gibt es jetzt nicht. So, da ja, glaube ich ein Rittertot dabei, ne? Ja, da tötet die noch nicht mal. Cool, <lacht> kommen wir doch mal etwas entgegen, bitte. Ja, die kann ich nicht erledigen. So, guck wir jetzt haben wir wieder Juka, Junaka in ihren Element. Das sind 0 Prozent getroffen werden. Das kann sowieso nicht getroffen werden, weil Ja, da haben wir einen toten Gegner. Okay. So schon wieder, was runter mehr runtergefallen ist, und so als. Ah. jemanden ja, ist am wichtigsten gerade mal so und er wird ja wohl nicht so eine gefahr sein für uns ja, das auch nicht sich gerade oder ja, das ist eine Meisterlanze so alles was ich machen muss hier zu sorgen, dass er hier außer Reichweite ist. Aber den hier. Ach, du kannst gar nicht kontern, sehe ich gerade. Stimmt, du hast im Eis gehört so. was den als Rapier, ne? Der wird ja wohl stark gegen Dings sein, ne ja ich dafür überhaupt Dings? Ja. Ein paar Sachen überspringen, ja. In der Zeit wird er ganz schön nervig, zum 10 Millionen Mal zu sehen. okay ich will mehr als so training ihr bekommen ja. der vom hof hm. direkt vom pferd hier ne? ich eddie dabei hätte ne? das wäre viel einfacher gewesen cool hm. Na, und jetzt wieder weiter nach oben weil da kommen wahrscheinlich wieder mehr leute gleich ne? und ich kann nicht heilen das ist nicht schön gerade nicht konnte. Okay, Stärke. Sie bekommt irgendwie mehr stärker als Magie, habe ich so ein Gefühl. So. Wenn ich schon mit John nicht heilen kann, ne? dann greife ich an. Du hast meine Magie weggenommen. Jetzt nehme ich dein Leben weg. So, geht einfach Supportpunkte, ne? Sollte ich nicht einsetzen. Also ich hoffe, dieser ganze Detour hier mit Eti bringt auch, ey. Das darf jetzt nicht wahr sein, da kommen immer noch welche. Kommen die unendlich? Kommen die echt unendlich? Das sind Schwertkavaliere. Wir sind in Zug 29, Mann. Ey. Das ist echt nicht wahr, Mann. Das sind so viele Gegner, das sind echt zu viele. Was willst du dagegen machen? So, die können mich alle nicht erreichen, ne? als letztes ich weiß nicht was da noch passiert weil ich bin ja noch nicht mal ich bin immer noch nicht mal annähernd hier durch ne ich muss immer noch hier die alle erledigen hm. eine Güte Eisenachs äh ich kann es mir nicht leisten irgendwie da zu weit weg zu gehen Das, das schwerste kapitel aller zeiten jetzt ist er hier hoch ne? hm. Hm. treffer 120 ausweichen 143 Ich habe eine Idee. <lacht> Und ich hoffe, diese Idee bringt's. mich los. Oh wow, ich vernichte den. Weiß ist auch am Motiv drin, ist ne? Na gut, dann machen wir Folgendes, ne? Du hast nicht auch mit der verdammten Verstärkung. Dann packen wir dich da rein. So, die Leute kann ich ja auch nicht triggern, weil dann kommen schon wieder da, Leute. Irgendwann muss doch mal die Dings aufhören, ne? Da kann ich auch nicht machen. Da ist zu viel, es ist echt zu viel. kam jetzt hier verstärkung und ich kann es mir nicht leisten noch mehr leute jetzt zu triggern ey, weil sonst schon wieder um von einer Million Leute. Na, naja, guck mal, ob das funktioniert, ja, ne? Sollte eigentlich, ne? Ach, der, der verdammte verdammtes Wurf bei Prozent. Aber ja du Stück. Die hm. Trefferchancen schon, schon wieder, ne? Ich weiß nicht, der ist immer außer Reichweite. Das gibt es jetzt nicht. Was mache ich jetzt. <lacht> ja, sie wurde nicht getroffen, aber jetzt kriegt sie auf die Fresse. Das ist eigentlich okay, ich muss eigentlich nur dafür sorgen. Ich glaube, das war ein Fehler, was ich hier gemacht habe. Ich komme ja nicht dazu, irgendjemanden zu erreichen. warum doppelt so niemanden ah, sind oh mein gott dieses kapitel ist anstrengend ich mag es nicht ich war eigentlich nicht so viele leute aufnehmen weil meine Aber meine Kehle noch so ein bisschen wehtut von den ganzen aufnehmen gestern Aber oh nein! Muss hm. ich, weiß nicht, ob ich das überlebe? Au, oh, auch das noch, ey. er kann ihn da hinten erreichen. Ne? Nee, kann er nicht. Hier, wie viel Schaden machst du mir? 11. mit ihnen aus? 12. 11. So. Ich mach ich den, ja. Jetzt musst du, jetzt musst du als erster angreifen. Dann hm, kann ich dich nicht angreifen. Warum kann ich dich nicht angreifen? Eins, zwei. Okay. Da kann so viel einfacher, wenn ich Eddie hätte, ne? Aha. Donk. Morgen 100 prozent Alter, haben wir jetzt, jetzt mal bald